Hallo, schön, dass Sie unseren YouTube-Kanal gefunden haben. Wir sind die Froschkönige und wir helfen Kindern in Düsseldorf. Heute haben wir ein ganz spannendes Thema und ich möchte Ihnen unsere liebe Jenny vorstellen, die wir heute eingeladen haben. Sie ist eine Mutter, die wir schon seit einigen Jahren unterstützen. Hallo liebe Jenny, schön, dass Sie da sind. Danke, dass ich heute hier sein darf. Liebe Jenny, Sie haben mir versprochen, Ihren, äh, Ihre Geschichte zu erzählen, ja. damit unsere Zuschauer und Zuschauerinnen mal hören, warum Menschen zu uns kommen. Ich bin mit 16 schwanger geworden, mit 17 habe ich meine Tochter bekommen. Ich habe meine Schule abbrechen müssen, weil es auch einfach zeitlich nicht mehr vereinbar war, Schule und Kind gleichzeitig zu machen. war dann betreut von Zukunft für Kinder. Ähm, die kannten euch halt. und Die meinten, komm, geh doch mal dahin, das ist ein super netter Verein, super nette Menschen. Und du hast große Ziele, die, die können dir bestimmt weiterhelfen. Nach einer Zeit bin ich dann doch mal hier hingekommen. So bin ich jetzt bei euch halt drinnen. Ich bin auch echt dankbar dafür. Ich, ich, ich mache jetzt meine Ausbildung zur Hauswirtschafterin. Noch zwei Jahre bin ich fertig. Ich bin so gut wie weg von Hartz-4, was auch so mein großer Ziel war einfach. Ja, also ähm, ich weiß noch genau, als sie bei uns vor der Tür standen und äh, so ziemlich schüchtern und wussten nicht so recht, wohin mit sich. ja Und ähm, hoffentlich fressen die mich nicht. Ne? <lacht> Ja, ja, ja, genau so. Ich kann mir das gut vorstellen, wenn man äh, als Bittsteller in Anführungsstrichen kommt. Und, äh, aber sie haben von Anfang an gesagt, dass sie äh, große Ziele haben, dass sie ihre Schule nachmachen möchten, dass ja. sie Ausbildung machen möchten und äh, dass sie für ihre Tochter ein besseres Leben haben möchten. Ja, ich war damals auch in einer echt großen Notlage einfach. Mm. Ähm, mit so wenig Hartz IV dann auch mich, also nicht nur mich zu versorgen, sondern dann auch noch mit ein kleines Kind. Und das braucht ja auch. Essen, Pampers und und und, andauernde mm. Klamotten, Spielsachen. Ich wusste gar nicht, gar nicht mehr, wie ich das machen sollte. Mm. Und zum Glück habe ich euch dann halt getroffen. <lacht> und die hat mir einfach so gut geholfen, dass ich einfach auch jetzt ganz in Ruhe meine Ausbildung machen kann, ohne andauernd Angst haben zu müssen, wie schaffe ich das finanziell überhaupt. Ja, dafür sind wir ja da. Ne? Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass so ein junger Mensch wie Sie mit 16 schwanger, da sind Sie ja noch Kind in Anführungsstrichen, also noch nicht so, ähm, haben noch nicht so viel vom Leben mitbekommen, ja. Ähm, zu Hause war natürlich immer Kühlschrank voll, Waschmittel da und äh, Toilettenpapier da und so. Und jetzt mussten sie für alles selber sorgen. Ja, ja das war gar nicht mal so einfach. Mhm. Weil ich kannte es nur ja, von zu Hause. Es war immer alles da. Ich musste mich um nichts Sorgen machen. Ich habe den Kühlschrank aufgemacht, da war mein Essen. Mhm. Fertig. Ja. Und dann stand ich da mit, mit selber Verantwortung für ein kleines Kind, mhm. was ich ja auch irgendwie großziehen muss. Mhm. Und wo ich ganz klar wusste, ich will meiner Tochter einfach ein besseres Leben bieten, dass die, dass ich einfach mal einen Kinobesuch erstatten kann, ohne dass, ich, ohne dass ich halt selber gucken muss, wie kriege ich das jetzt genau finanziell hin. Ja, für Sie und Ihre Tochter ein Kinobesuch, sage ich mal, ist, wenn es schlecht läuft, eine Woche Essen. Ja. Ja, ein Einkauf für eine Woche. Ja? Ja. ja, ja, ich kenne die Nöte und Sorgen unserer Hartz-IV-Empfänger-Familien. Ne? Ja. Oder auch Klamotten. Mhm. Und Kinder wachsen so schnell, mhm. alle sechs bis acht Wochen neue Klamotten. Das hätte ich mir gar nicht so leisten können. Mhm. Ja, klar. Aber äh, umso besser und umso schöner, als dass sie äh, den Willen und die Durchsetzungskraft und äh, ihre Schule nachgemacht und eine Ausbildung angefangen. Also herzlichen Glückwunsch, also ganz toll und äh, da sind wir auch sehr stolz auf sie und ähm, wir alle haben an sie geglaubt, aber wir haben ähm, eine Spenderin für sie gefunden. Ja. Die sie zusätzlich zu uns noch unterstützt, das heißt die Bettina Bendrich, ja. ähm, hat sie im Grunde genommen ausherkoren und ermöglicht ihnen, dass sie etwas sorgenfreier die Ausbildung zu Ende machen können. Ja, dank, dank, dank der Frau Bendrich habe ich auch einen neuen Laptop bekommen. Dadurch hm. konnte ich auch, halt, halt auch jetzt gerade in der Lockdown-Zeit gut von zu Hause aus mitarbeiten. Die ganzen Homeoffice-Sachen, hm. die ganzen Schulsachen. Damit, damit ist mir schon echt eine Last von der Schulter abgefallen. Genauso wie Bücher und ähm, Schulgeld. Hm. Das hätte ich gar nicht gewusst, wie ich das alleine stemmen soll. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das äh, eine große, große Erleichterung ist. Ne? Ja. Nicht zu vergessen äh, die Schokoticket, ja. also vielmehr die Fahrkarte. Schokoticket ist bei Ihnen ja nicht mehr. Ja. Ne? Das ist so drin bei mir mit den Kindern, die Schokoticket kriegen. Also Ihre Fahrkarte müssen Sie ja auch äh, bezahlen. Ne? Ja. ja, auf meine Fahrkarte bin ich auch echt angewiesen. Denn das ist eine echt große Strecke vom Kindergarten her. Ähm, zur Schule, zum Betrieb zu kommen. Ja, klar. Ne? Viele Wege, die man machen muss, ne? Ja. Ja, ja. ja ähm, die Ausbildung, haben Sie gesagt, äh, zwei Jahre noch. Genau, ähm, noch zwei was Jahre. Was machen Sie genau? Also ein Hauswirtschaftlerin halt. Ähm, darum, also ein, das beinhaltet, ein, beinhaltet eigentlich alles. Mhm von richtig Wäsche waschen bis Personal führen, Dienstpläne schreiben, Haushaltsbuch schreiben, mhm. ja richt, ähm, richtige Ernährung, mhm. ähm, Krankheiten also so kennen halt auch allumfassend, genau. praktisch, mhm. ja sehr schön. Und das macht ihnen Spaß? Ja. Sie haben sich das ausgesucht, was sie auch gerne machen möchten? Ja, das mhm. ist so, dass man absoluter Traumjob einfach. Mhm. Und ja, das will ich auch unbedingt auch nach der Ausbildung weitermachen. Mhm. Ja, sehr schön. Ich habe da keinen Zweifel dran. Ne? Liebe Frau Bendrich, wir möchten uns ganz herzlich bedanken bei Ihnen für Ihre übergroße Hilfe immer. Und die liebe Jenny richtet auch noch ein paar ganz liebe Worte an Sie. Liebe Frau Bendrich, vielen, vielen Dank, dass Sie, mir, dass Sie mich so gut unterstützen, dass Sie auch an mich glauben und vielen Dank. Seit wir in der Förderung sind, hat Elli auch eine Schuhpartin, die Frau König. Vielen, vielen Dank für Ihre tolle Unterstützung. Ja, ich sage lieben Dank, dass Sie bei uns waren und Sie Ihre Geschichte erzählt haben. Und ich hoffe, dass ganz viele Zuschauer und Zuhörer uns ähm, zuschauen und, und ähm, vielleicht der eine oder andere es nachmacht. Die ja. Willenskraft, Durchsetzungskraft und das erreicht, was Sie erreichen möchten. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wir bedanken uns fürs Zuschauen und ähm, denken Sie bitte dran, liken Sie uns, abonnieren Sie uns und teilen Sie uns. Tschüss. Tschüss.